So, viereckiger Teppich, warum ist denn der so... Hä? Haben wir den jetzt aktiv... Oh, wa was Mutter, warum hast du keinen Platz in deiner Liebeshöhle? Es reicht nicht für den Teppich, den ich dir verlegen wollte. Mutter, du hast gar keinen Teppich. Es sieht sehr gepflegt aus. Ich gratuliere dir. Mutter, Mutter, Mutter. warum hast du keinen Platz? Na na es reicht nicht für den Teppich. Mutter, du hast gar keinen Teppich. Es sieht sehr gepflegt aus. Ich gratuliere dir. Das sieht sehr ganz gut aus. Reicht nicht für den Teppich? Mutter, du hast gar keinen Teppich. Es sieht sehr gepflegt aus. Ich trafe